Hallo liebe Freunde, dieses Video ist eine Fortsetzung der RAID-Serie. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein HeimRAID 5 zusammenstellen, worauf Sie bei der Auswahl von Komponenten achten müssen, wie Sie einen Computer zusammenbauen und ein RAID-Array erstellen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es.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 Ob solche integrierten Controller in Motherboards für normale Benutzer gefragt sind, ist eine andere Frage. In jedem Fall bietet einige Motherboards die äh, Möglichkeit, ein RAID Array zu erstellen. Als nächstes enthält das Video kurze Empfehlungen zum Erstellen eines RAID Arrays auf einem Heimpc und ein spezielles Beispiel für das Zusammenstellen eines PCs mit RAID. Zunächst müssen Sie entscheiden, für welche Zwecke und welche Art von RAID Sie benötigen. Weitere Informationen zu RAID Arrays finden Sie in unseren vorherigen Videos. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Nachdem Sie sich für den RAID-Typ entschieden haben, müssen Sie ein Motherboard auswählen, das den gewünschten Typ unterstützt und über eine ausreichende Anzahl von SATA-Anschlüssen verfügt. Für Ihre Anforderungen wurde beschlossen, ein System mit RAID 5 zu erstellen. Hierfür wurde das ASRock, ASRock B350M 6.5M Pro 4F Motherboards mit 0, 1, 5 und 10 Unterstützung und sechs sata Festplattenschlüssen ausgewählt. Das geräumige Cooler Master K380-Gehäuse mit einer großen Anzahl von Sitzen für die Festplatte, einem Prozessor des Intel i5-9400F äh, der neunten 9, der 9. Generation, einem 6GB 2400 MHz Kingston-Ram und eine 1060-Grafikkarte. Fahren Sie mit den Komponenten, die wir herausgefunden haben mit der äh, Montage fort. Installieren Sie zunächst den Prozessor und den Arbeitsspeicher auf dem Motherboard. Dieser Vorgang ist nicht kompliziert. Sie müssen nur herausfinden, wie Sie in eine Steckdose stecken. Wenn Sie zum ersten Mal einen Computer erstellen, sollten Sie auf keinen Fall versuchen, ihn Herunterzudrücken, um zu installieren, da er nicht installiert werden möchte. All das führt dazu, dass Sie einfach die Beine beugen oder den Prozessor beschädigen. Bei ordnungsgemäßer Installation sitzt es einfach und mühelos an seinem Platz. Auf dem Prozessor selbst befindet sich in der Ecke eine Bezeichnung in Form eines Dreiecks und auf dem Motherboard befindet sich dieselbe Bezeichnung. Dieser Winkel am Prozessor und der gleiche Winkel des Sockels müssen übereinstimmen. Auch am Prozessor selbst befinden sich keine Ausschnitte und dementsprechend Etiketten auf dem Sockel. beachten Sie dies. Wir installieren den Prozessor und reparieren ihn mit einem Riegel. GPU wurde installiert. Der nächste Schritt ist das Aufbringen von Wärmeleitpaste äh, und die Installation eines Prozessorkühlers. In meinem Fall ist der Kühler bereits mit Wärmeleitpaste äh, versehen. Wir müssen ihn nur installieren. Wir setzen es an seinen Platz und drehen die Riegel. Der Kühler wird immer mit Anweisungen zur Installation geliefert. Machen Sie sich daher vor der Installation mit ihm vertraut und Sie können ihn problemlos installieren. Jetzt muss es noch mit dem Motherboard verbunden werden. Dazu muss der vom Lüfter kommende Stecker in den Socker mit der bezeichneten KPU-Fan gesteckt werden. Dies Layout hängt vom Motherboard ab, aber die Besti äh, Beschriftung ist immer dieselbe. Installieren Sie als nächstes den Rahmen und legen Sie die Tafel beiseite. Um den Speicher zu installieren, äh, ziehen wir die Riegel und stecken den Speicher an den Steckplatz. Hier müssen Sie vorsichtig sein, damit der Speicher auf ein, einer bestimmten Seite installiert wird. Wenn es nicht an seinem Platz sitzt, drehen Sie es einfach um. Sie müssen bei der Installation des Speichers keinen großen Anstrengungen unternehmen und drücken, wenn es nicht einrastet. Auf dem Motherboard befinden sich eine Bezeichnung und deren Nummerierung. Wenn Sie zwei Lamellen haben, stecken Sie Stecker Stecke 1, 2 an. Wählen eine in der ersten. Wir verschieben den Vorstand und fahren mit einem Pfeil fort. Jetzt werden wir das Netzteil installieren und ein wenig Kabelmanagement durchführen. Wir installieren das Netzteil an seiner Stelle befestigen. Die Schrauben werden mit dem Gerät geliefert. Wir verlegen die Kabel an der Seite der hinteren Seitenabdeckung und durch diese Löcher stecken. Schalten Sie das Motherboard oben alle anderen unten ein. Suchen Sie in der Box unter dem Motherboard den Stecker und installieren Sie es auf der Rückseite entsprechend der Position der Platine. Legen Sie es von der Innenseite des Gehäuses in dieses Fenster, bis es klickt. Als nächstes probieren wir das Motherboard im Gehäuse an und finden heraus, wo die Sitze verschraubt werden müssen. In der Regel kommen sie mit dem Körper. Wir schrauben entsprechend den Löchern auf dem Motherboard und dann versuchen wir noch einmal an der Tafel, ob sie zusammenfallen. Wir installieren es im Gehäuse und befestigen es mit den entsprechenden Schrauben aus dem Gehäusesatz. Versuchen Sie zuerst, welche Schrauben passen, und dann können Sie schrauben. Der nächste Schritt besteht darin, das Netzteil an das Motherboard anzuschließen. Wir schließen die Prozessorleistung an. Dies ist ein 8-poliges Kabel und Motherboard Stromversorgung das größte Kabel. Der nächste Schritt besteht darin, die Frontplatte des Gehäuses mit dem Motherboard zu verbinden. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie möglicherweise Schwierigkeiten, wenn Sie dies zum ersten Mal tun. Besonders beim Anschließen der Frontblinker des Gehäuses, aber keine Angst. Alle Stecker sind bereits markiert und alle Anschlüsse auf dem Motherboard sind ebenfalls entsprechend gekennzeichnet. Wir verbinden den Audio-Stecker jeweils mit dem Audio-Stecker. Das ist eigentlich nicht kompliziert. Achten Sie nur darauf, wie sich die Stecker befinden. Wenn der Stecker nicht richtig angeschlossen ist, ist er einfach nicht an seinem Platz. Schließen Sie als nächstes den USB-Stecker an also den USB 1 oder 2 Anschluss an. Es spielt keine Rolle. Wir verbinden die Power-Taste, Reset und die Anzeigeeinrichtung. In den Anweisungen für das Motherboard sollte der Standort detailliert angegeben werden. Die Polarität wird normalerweise auf der Hauptlatine und den Stecken angegeben. Neben einem USB 3.0-Kabel ist auch hier alles signiert. Hier sind die Speichereinrichtungen dran. Für unsere Welt verwenden wir 6 3D-Festplatten mit jeweils 320 GB. Wir installieren sie, reparieren und verbinden die Stromversorgung und verbinden das SATA-Kabel mit dem Motherboard. Da nicht genügend Stromanschlüsse vorhanden sind, um alle Laufwerke anzuschließen, verwenden wir die entsprechende Adapter. Nun es bleibt nur die Grafikkarte zu installieren. Wir probieren es in dem Gehäuse an und äh, brechen das entsprechende Fenster aus. Dann setzen wir die Karte einfach in den PC-Express-Steckerplatz äh, ein und befestigen äh, sie mit Schrauben. Nach der Installation schließen wir das Netz kabel der Grafikkarte an, damit ist die Montage des Computers abgeschlossen. Jetzt ist der Computer zusammengebaut. Sie müssen nur unser RAID im BIOS konfigurieren und das Betriebssystem darauf installieren. Öffnen Sie das BIOS und wechseln Sie in den erweiterten Modus Erweitert in der Rapid Storage Technology. Hier wählen wir RAID Volume erstellen. Wir geben den Namen an, wählen den RAID Typ aus und markieren die Laufwerke dafür. Und unten klicken Sie auf Volumen erstellen, Änderungen speichern und verlassen. Nun bleibt das Betriebssystem zu installieren. Dazu benötigen Sie ein bootfähiges USB-Laufwerk oder eine bootfähige Festplatte. Wie man ein botfähiges USB-Laufwerk erstellt und das System installiert, haben wir separate Videos auf dem Kanal. Sehen äh, Sie den Link in der Beschreibung. Hier ist alles Standard. Wir booten vom äh, USB-Laufwerk, wählen die äh, Sprache aus und installieren. geben den Schlüssel ein und wählen die OS-Edition aus, die Sie installieren möchten. Wir akzeptieren die Bedingungen der Ver Ver Vereinbarung. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie ein Laufwerk auswählen. Wie Sie sehen können, sieht das System äh, ein Laufwerk pro 1TB. Dies ist unser Weltlaufwerk. Wir markieren es und klicken weiter. Das System ist installiert. Wenn ich meinen Computer hier öffne, sehe ich 1TB Laufwerk. Nachdem Sie die Eigenschaften geöffnet haben, können Sie sehen, dass dies unser RAID 5 ist, äh, das wir erstellt haben.